you mm -hmm. Ich bin Hendrik Hase, ich twitter unter Wurstsack, ich bin irgendwas zwischen Aktionskünstler, Designer, Food-Aktivist nennen mich einige Leute, weil ich mich sehr intensiv mit Essen beschäftige, mit, dem, mit der Herkunft unserer Lebensmittel, mit Problemfeldern wie der Landwirtschaft, äh, industrieller Landwirtschaft, ja, Massentierhaltung, sterbendes Handwerk, also ich beschäftige mich halt auch mit diesen neuralgischen Punkten, da wo es dann auch ein bisschen weh tut. Momentan sehe ich so, dass wir uns sehr weit von der Produktion und der Herkunft von unseren Lebensmitteln entfernt haben. Und wenn ich diese, ja, diese Wege gehe, also sozusagen zum Ursprung, merke ich, dass da sehr, sehr viel im Argen liegt. Die Bauern sehr darunter leiden, dass wir quasi ihre Arbeit und das, was sie, ihre Produkte, die sie herstellen, dass wir die nicht mehr wertschätzen. Also diesen Tweet, da war äh, eine Protestaktion. Ähm, in Köln, äh, wo ein Riesenhaufen Brot vor einer Supermarktfiliale äh, geschüttet wurde, mit eben dem Protesthinweis, dass in, in diesen Supermärkten halt ziemlich viel Brot weggeschmissen wird. Gleichzeitig kam natürlich von dem Supermarkt Dementi: Nein, sowas würden wir nie tun. Und dann habe ich daran gedacht: Eigentlich kann jeder selber äh, die Erfahrung machen, die ich auch schon des Öfteren gemacht habe. Ist einfach kurz vor Ladenschluss in so einen Supermarkt reingehen, äh, hinten zur Backtheke gehen und gucken, wie die Mitarbeiter hinten die Brötchen rausräumen. Das wollte ich im Grunde mit diesem Tweet auch zum Ausdruck bringen, zu sagen, ja, jetzt kannst du da irgendwie die, die Aktivisten angucken, die sagen das und der Supermarkt sagt das, geh doch selber mal zum Supermarkt und wollte im Grunde meine Fans inspirieren zu sagen, mach doch mal den Selbsttest und guck mal, was da passiert. Ich weiß auch, dass inzwischen meine Tweets von großen Lebensmittelketten und Konzernen mitgelesen werden. Da werden inzwischen Praktikanten mit beschäftigt, die Tweets vom Wurzsack zu lesen. Und wenn die dann das lesen und merken, ja stimmt, wir können noch so viele Pressemitteilungen raushauen, wenn dann die Leute wirklich anfangen aufgrund so eines Tweets oder so einer Arbeit, die ich mache, dann in die Supermärkte zu pilgern und mal zu gucken, was denn jetzt wirklich die Wahrheit ist, oder sie springen hinten mal in den Container und gucken mal wirklich nach und finden dann tonnenweise Brot, dann haben sie ganz schwere Karten mit ihren Pressemitteilungen. Und weil was wir in Deutschland jahrelang gemacht haben, ist irgendwie, Essen war unwichtig. Es war wichtiger, welches Auto man fährt, wo man in Urlaub hinfliegt, äh, was man für ein Smartphone in der Hosentasche hat. Aber das, was wir dreimal am Tag in uns reinstecken, das müsste eigentlich noch viel wichtiger sein. Und wenn das wieder in den Mittelpunkt kommt, dann habe ich große Hoffnung, dass was draus wird und dass es dann irgendwann wieder leckerer wird.